Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit dem integrierten Dienstprogramm HP Smart Storage Administrator ein RAID-Array aus Polyan DL380P G8 Server erstellen und konfigurieren und wie Sie Daten aus einem beschädigten RAID-Array, dem P410-Controller, wiederherstellen können.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 HP Smart Storage Administrator ist ein Tool, mit dem Sie Speicherkontroller aus HP-Polyon-Server schnell konfigurieren und verwalten können. Dieses Dienstprogramm verfügt über eine einfache, intuitive und benutzerfreundliche grafische Oberfläche zum schnellen Erstellen, Erden und Loschen von Speicherarrays auf der Grundlage der auf dem Server installierten physischen Laufwerke. Smart Storage Administrator ersetzt das HP Array-Konfigurations-Utilite und verfügt über eine aktualisierte Basis, die die Speicherfunktionen erweitert. Unser Server hat einen eingebauten Controller für 8 Festplatten und unterstützt die RAID Level 0, 1, 5, 10, 50, 60. Als nächstes zeige ich, wie man damit ein RAID Level 5 Array aus drei Festplatten erstellt. Für ein mh, besseres Beispiel betrachten Sie, wie Sie es mit einem QI-Dienstprogramm einrichten und dann ein Betriebssystem auf diesem Laufwerk installieren Starten Sie den Server neu oder schalten Sie ihn ein. Drücken Sie beim Button nach Abschluss der ILO-Konfigurationsausgabe, wenn die raid controller angezeigt werden. Die F5-Taste und die H Smart Storage Administrator QI zu starten. Wählen Sie es im Fenster Group aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabe-Taste. Warten Sie, bis das Dienstprogramm geladen ist und klicken Sie auf den Hauptbildschirm auf Array-Controller. Array. Wählen Sie im Menü Smart Array, Aktions die Option, Konfigur 2 und dann Create Array. Wenn diese Festplatten bereits in einer anderen Red Array waren, ist die Schaltfläche create erstellen nicht verfügbar? Sie müssen das zu verstellte Laufwerk-Array zuerst loschen. Öffnen Sie das zu Logical Device markieren, Sie das die Löschen der Rate. und klicken Sie auf Delay-Array, gefolgt von Yes zum Bestätigen und Finish fertigstellen. Bei Bedarf können bereits verwendete Datenträger mit Nullen überschrieben werden. Öffnen Sie dazu den Bereich Side Drive, markieren Sie das gewünschte Laufwerk und wählen Sie unten Array Drive. Geben Sie die, erste, die Art des Logans an und bestätigen Sie mit OK und jetzt. Yes. Jetzt können Sie ein neues Array erstellen. Das können Sie über diesen Menüpunkt tun. Markieren Sie einfach alle Laufwerke und klicken Sie auf Create Array. Oder Sie können den Abschnitt Smart Array öffnen und dann auf Create Array klicken. Wählen Sie die Festplatten aus, aus denen das Array bestellen soll und klicken Sie auf Create Array". Array erstellen. Geben Sie dann den raid Level. Die Blockgröße und das Volumen an. Verwenden Sie den gesamten Speicherplatz oder stellen Sie einen gewünschten Wert ein. Der Parameter sektor Strecks gibt die Anzahl der Sektoren an, aus denen jeder Track besteht. Der Wert in 32 deaktiviert MaxBot, 63 aktiviert es, was die Leistung des logischen Volumens verlangsamt. Caching verbessert die Leistung, indem Daten in dem Cache 2 geschrieben werden, anstatt sie direkt auf die logischen Festplatten zu schreiben. Wählen Sie dann die Initialisierungsmethode. Dies kann die standardmäßige schnelle Methode, bei der Blöcke mit Nullen überschreiben werden. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Gerät Logical 3. Überprüfen Sie die Parameter im daraufhin angezeigten Fenster und klicken Sie dann auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Das neue Array sollte nun im linken Fensterbereich des Hauptfensters erscheinen. Um einen reibungslosen Betrieb zu überleisten, wenn ein Laufwerk ausfällt, können Sie vor dem Herunterfahren ein Ersatzlaufwerk hinzufügen. Um ein Ersatzlaufwerk hinzufügen, öffnen Sie den Ersatzlaufwerk Manager. Markieren Sie im nächsten Fenster das Laufwerk und klicken Sie auf Speichern. Das Ersatzlaufwerk wird hinzugefügt. Hier sind die drei Laufwerke, aus denen das Rät ausgebaut ist. Und das vierte Laufwerk unten ist die Reset. Wenn nun ein Laufwerk ausfällt, baut der Controller das Array mit einem Ersatzlaufwerk neu und informiert sie, dass eines der Laufwerke ausgetauscht werden muss. Um die Anwendung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen X und Sie werden zum Bildschirm Provision weitergeleitet. Klicken Sie in diesem Fenster auf den Netzschalter in der oberen rechten Ecke und dann auf Neustarttaste. Als nächstes müssen Sie das Betriebssystem starten und das Laufwerk positionieren. Wenn Sie ein Betriebssystem installieren müssen, gibt es ein weiteres eingebautes Dienstprogramm namens Intelligent Provising Preference. Drücken Sie beim Button des Servers F10, um es zu starten. Wählen Sie Konfigurieren Install. Continue. Wählen Sie die Familien des zu installierenden Betriebssystems auf der Dropdown-Liste. Wählen Sie die gewünschte Installationsmethode und geben Sie die Ressource des Installationsdatenträgers an. Geben Sie den Pfad zum Betriebssystem Image an. Continue weiter. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein. Geben Sie den Administrator Login. Das Passwort an. Fahren Sie vor, das System warnen Sie, dass alle Daten verloren gehen. Klicken Sie auf Weiter und warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. Über das Menü dieses Programms können Sie den Smart Stores Administrator ausführen, die Version des Controllers aktualisieren und das System installieren. Als nächstes folgt die Standardinstallation des Systems. folgen Sie einfach den Schnitten des Installationsprogramms. Der Sender es Ihnen auch, ein raid reis über das Controller BIOS zu erstellen. In einem der vorherigen Videos habe ich gezeigt, wie Sie ein RAID basierend auf einem Controller von HP erstellen. Dieses Gerät hat ein ähnliches RAID-Setup-Menü, Details finden Sie unter dem Link in der Beschreibung. Um Option ROM-Konfiguration vor Arrays zu starten, drücken Sie die Taste F8. Klicken Sie auf Array erstellen und geben Sie die Parameter an. Wenn ein RAID Array beschädigt wird, ein Laufwerk oder ein Betriebssystem ausfällt oder versäglich gelöscht wird, kann Hitman Rate Recovery Ihnen helfen, verlorene Daten wiederherzustellen. Im Falle einer versandlichen Loschung brauchen Sie nur das Programm aus Ihrem Windows Server zu installieren, das festplatten das zu scannen und gelöschte Dateien wiederherzustellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Markieren Sie die verlorenen Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie den Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in diesem Verzeichnis. Wenn das Betriebssystem auf den array platten beschädigt ist, können Sie die Daten, die auf den Platten verbleiben, nicht mehr abrufen. Schließen Sie an einen Windows-PK an und laden Sie HETMAN RAID Recovery herunter. Es scannt automatisch die Laufwerke, ruft die Informationen des Laufwerks-Arrays ab und erstellt das Array neu. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Laufwerke zu scannen. neu zu erstellen. Wenn die Software ein React nicht oder nicht korrekt erstellt hat, können Sie dies manuell tun? Wenn Sie die Reifenfolge der Festplatten der im Array, die Blockgröße, die Blockreichenfolge und andere wichtige Informationen kennen, öffnen Sie den RAID-Konstruktor und erstellen Sie ihn entsprechend den bekannten Parameter. Um ein RAID manuell zu erstellen, müssen Sie den RAID-Bilder öffnen, Manuell und manuelle wählen und alle bekannten Parameter Ihres Raid eingeben. Raid-Typ, Blockreifenfolge, Blockgröße wie viele Festplatten in der Gruppe waren. Fügen Sie Festplatten hinzu und geben Sie deren Reifenfolge an. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf hinzufügen. Und das Array wird im Datenträgermanager angezeigt. Scannen Sie es und stellen Sie die Daten wieder her. Mit dem Programm können Sie auch bei Fällen der Festplatte Daten wiederherstellen, wenn das RAID selbst dies zuletzt. Wie sehen, hat es das Programm in meinem Fall geschafft, die Daten vollständig ohne ein Laufwerk zu finden, da dies das fünfte Rät ist.